Ah, heute mal ein kurzer tipp ne? ich hatte ja mal schon ein video gemacht zu qml10 und den ubuntu Dateimanager. hier auf meinem touch stehen deshalb heute wieder mit der kamera dazu gibt es schon ein video ne? wie ich das gemacht habe wie ich das installiert habe und das wird immer besser und geht immer besser und geht auch mittlerweile mit anderen anwendungen zum beispiel den vom ubuntu touch bekannten kalkulator 10 plus 20 ist gleich, ne? geht auch, ne? das kann man auch machen. Man kann dann auch ein bisschen rumschieben mit diesen ganzen Anwendungen oder so Doku-Spiel-Scores. Wie gesagt, das geht hier, sofern man die Einstellung gemacht hat und einen entsprechenden Touchscreen-fähigen Monitor hat. Ich nur genau fummeln. Einstellungen und gucken. Am besten sieht man es vielleicht hier am Kalender-App. Ne? Da kann ich rumwischen. Ne? Das ist ein separat laufendes Programmchen. Ne? Richtig auch schon mit Schließen-Button. Kein Problem. Und wenn man beachte, was war da los an dem Tag, kann man nutzen. Wunderbar. Und hier unten hat es dann die, wie auf dem Ubuntu-Phone üblichen entsprechenden kleinen Möglichkeiten. Abbrechen. Das blendet sich dann aus. Ne? Gut, kann man nutzen, wenn man es will, Monat, Tag oder ja, ne? also wer jetzt nicht unbedingt das Ubuntu Phone Paket komplett installieren will, sondern nur einige der, ich versuche gerade das ein bisschen größer zu kriegen, einige der Applikationen kann ich das auch, Vollbild geht auch, vollbild geht auch, ne? <lacht> vollbild geht auch ne? das ist so ein bisschen geisteskrank, das ist ja eigentlich gedacht für ein kleines Smartphone, Smartphone. Und ich mache hier auf ein 27 Zoll touch -Heldung. Aber das kann ja gerade der Spaß dabei sein. Ne? kann ja gerade der Spaß dabei sein. Also das geht auch mit QML 10. Wie man es macht, habe ich schon mal gezeigt. Wie gesagt, könnt ihr mal gucken. Hier, wie gesagt, Infos und Deko. So, und dann haben wir hier das Terminal zum Beispiel. Ne? Ist auch jetzt in QML 10. Das ist jetzt Terminal, das normalerweise auf dem Ubuntu-Phone laufen würde. Ne? Sieht man hier dran. Panels. Control Keys kann ich mir dann zusätzlich holen, so jetzt muss ich wieder fummeln, dass ich die Ecke erwische, so, ja. Panels, ähm, Funktionstasten, Panels, Text Control Keys, ne? kann ich dann hier mit Pfeil nach oben holen, ja gut. Oder ich könnte es über die Bildschirmtastatur, die habe ich jetzt nicht im Moment eingeschaltet, On Board könnte ich es auch machen, ne? oder ich habe die Uhr hier, ne? die übliche Uhr, Stoppuhr, wie auch immer, kann ich mal laufen, dass dann weiß ich, wie lange ich hier schon schwätze. Gut, funktioniert also. Ne? Funktioniert wie auf dem Phone. Das kann ich natürlich auch Vollbild machen, wenn ich will. So, ne? geht auch. Ne? Gut, kann ich dann hier hoch? Panels, Text-Control-Keys, Panels, Hide. Ne? Kein Problem. Witzig, also man kann also mit diesen ganzen, beziehungsweise mit einigen. Den bereits vorhandenen applikationen die eigentlich auf dem phone sind hier auf dem normalen desktop rum. fummel braucht keinen emulator man kann natürlich auch die verbesserte x86 version des ubuntu phone emulators nehmen geht hier mit ne? haben wir schon mal bei web update gesehen ne? der emulator für x86 den habe ich schon mal installiert anleitung auf web update link habe ich schon angehängt und dann sehen wir gleich mal, dass die entsprechende Emulation schneller läuft. Beim ersten Start dauert es so ein bisschen länger, aber es geht wesentlich, wesentlich schneller als in meinem ersten Video, sobald das hier erscheint, ist das gut. Wie gesagt, das ist jetzt die andere Möglichkeit, das komplette Phone zu simulieren, ist ein bisschen komplizierter und weil das auf ARM Prozessoren, da haben wir jetzt das komplette und du phone, die auf 27 Zoll. Ich hatte erst überlegt, ob ich mal 27 Zoll hoch kann, stelle. Aber ich denke, das ist jetzt wirklich geisteskrank. Ne? Kann man da wunderbar jetzt mit mitarbeiten. Ne? Wunderbar. Äh, so, ich nehme ein bisschen den Daumen. Das Display ist nämlich zu groß für meine hier zu kleinen Finger. Ne? Browser. Apropos zu klein. Eigentlich ist äh, die Kugelseite, die hier erscheint, noch zu klein. Das kann ja auch nicht zoomen. Das kann man festhalten und kann sich das kopieren für in eine andere Anwendung rein, dann könnte man in eine andere Anwendung reingehen. Man sieht hier oben die zuletzt geöffneten Anwendungen, wo ich länger festhalte, erscheint ja ein X. Kann ich die wegmachen. Wie gesagt, dann hätte man hier noch die Apps zu installieren. Da muss man aber einen Account anlegen. Also hier simuliere ich das komplette entsprechende App-Phone. Äh dann könnte ich das installieren, dann würde ich gefragt, ich habe keinen Account, warum nicht und wieso nicht. Jammer, da könnte ich gewisse Dinge tun oder auch nicht tun. Ne? Open. Mal gucken, ob es geht. Wahrscheinlich fragt habe ich nach einem Account oder nicht. Schau mal, oh, geht sogar. Guck mal da. Jetzt könnte ich mir hier über das entsprechende App, mal gucken, was es mir so hergibt ob es schon Einstellungen hat. Das ne? kann ich ja auch ein bisschen laufen lassen. Ich finde genau deine Musik. Ne? Ja, wunderbar, ne? Geht, ne? Hier kann ich mal gucken. Ähm, was weiß ich? Gebrauchssehen heißt. Laut FM Play. Ne? Geht. Würde dann spielen. Wenn ich jetzt meine Musik anhöre, habe ich jetzt hier mal so ein bisschen ausgeschaltet, könnte ich jetzt hier oben mal gucken. Ähm, habe ich gleich den Sound? Habe ich den an? Den habe ich an, aber wahrscheinlich fürs Video habe ich den jetzt mal kurz gecancelt. Alles funktioniert. Man kann das Ubuntu Phone simulieren. Ich muss jetzt immer genau gucken, dass ich hier nicht auf dem Rand von dem Phone bin, sondern auf dem entsprechenden Video. Jetzt habe ich natürlich nicht zwei Apps gleichzeitig an. Jetzt sollte ich mal irgendwas anderes, was weiß ich System. System Settings. Ja, Launch. Gut. Systemanstellung ähm, about this Phone. Das ist jetzt mit dem Ubuntu x86 Emulator gemacht und jetzt kann ich hier so rüberwischen. Ich glaube, ich muss immer meinen Daumen nehmen. Das geht gleich. Besser. Gucken. So, so. naja, ich habe so, so krumme Finger, glaube ich. Ne? Das wusstet ihr schon immer? Ey, ey. So und hier wieder rüberwischen. Mal gucken ja. Da sind wir wieder da. Installiert. Ne? Also man kann kann das vorhin schon lustig benutzen, ne? Finde ich jetzt witzig und gleichzeitig da einen normalen Touchscreen, sofern das ist. Und ich habe hier noch nicht mal ein normales Ubuntu. Ne? Ich habe hier noch einige OpenGL. Fehler kann sein, weil ich hier unter Linux Mint gar kein Unity habe. Weil ne? ich kein Unity habe und hier hat es einen anderen Display Manager unter Linux Mint, diesen Marco heißt der glaube ne? ich. Hier sieht man, Dash ins Amazon brauche ich nicht. Ne? Aus Ubuntu könnte ich da wiederholen oder auch nicht hier wieder zurück jetzt könnte ich hier mal darüber gehen wieder und da gibt es ja anrufen werde ich wohl kaum können ne? ja weil das hier keine keine hat das ding aber wenn ich dann sowas hätte könnte ich hier kontakte verwalten und keypad das ist die eingabe könnte ich hier 015 47 11 eingeben ja. Da bin ich bei Videos online, bla bla bla. da kann ich mir ein Video angucken, play, Dann funktioniert er wie gesagt auf einem ganz normalen PC, geht auf eine Webseite, das ist quasi ein Webbrowser, ich könnte da hingehen, ich mache es vielleicht mal hier fürs YouTube lieber weg, nicht, dass ich da Internet in irgendwelche Copyright verstoße. Gut, wie gesagt, jetzt drücke ich mal hier irgendwo drauf, Längere Zeit hat es dann dieses Kreuzchen zu Schließen. Hallo es geht schon so kann ich darauf. gehe ich darauf. muss ich glaube ich dann so machen, genau check for updates, updates fahren auf dem Phone kein Problem ja wollte ich nur kurz gezeigt haben wir haben wie gesagt die Möglichkeit entweder das komplette Phone zu simulieren oder aber wir gehen halt den anderen Weg wie ich schon mal gezeigt habe mit qml 10 da muss man QT5 installiert haben, da kann man solche Spielchen machen. Ne? Control-Keys kann man da was eingeben. Könnte gegebenenfalls über Bildschirmtastatur irgendwas machen. Oh, jetzt habe ich schon lange im geschwätzt. 6 Minuten. Ab dem Zeitpunkt, wo ich die Stoppuhr gestartet habe, machen wir Stopp. Ich hoffe ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mich freundlichen Grüßen und Tschüss. Heute ist der 13. wie furchtbar.